Hallo ihr, ich stelle euch heute WhatsApp vor, mit dieser App könnt ihr kostenlos mit Freunden chatten und Dateien versenden. Wenn ihr WhatsApp öffnet, könnt ihr hier wählen, mit wem ihr Kontakt aufnehmen wollt. Hier werden automatisch alle Kontakte aufgelistet, von denen ihr die Handynummer habt und die auch WhatsApp auf ihrem Gerät installiert haben. Bilder, Videos, Audios, einen anderen Kontakt oder euren Standort könnt ihr über die Klammer hinzufügen. Voice-Nachrichten verschicken geht noch schneller, indem ihr den Button einfach gedrückt haltet, eure Nachricht aufnehmt und den Button anschließend wieder loslasst, damit die Sprachnachricht abgesendet wird. Die App bietet euch die Möglichkeit Gruppenchats zu erstellen und mit mehreren Freunden gleichzeitig zu kommunizieren. Hier könnt ihr noch euer eigenes Profil ergänzen, mit einem Bild oder einer Statusmeldung. Beachtet bei WhatsApp, dass der Datenschutz extrem kritisch zu sehen ist. Die App ist zudem laut AGB erst ab 16 Jahren freigegeben. Mehr Infos zu WhatsApp und Näheres zum Datenschutz findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald.